Hallo Leute, willkommen zur 17. Folge Let's Play äh, Civilization 3, ihr wundert euch jetzt bestimmt, 17. Folge, hä? Wo ist denn die 16. Folge hin? Ja, und das habe ich mich auch gewundert, denn die ist mir leider kaputt gegangen. Ähm, da ist die Aufzeichnung, leider hat die nicht richtig funktioniert. Und um euch erstmal auf den neuesten Stand zu bringen, ich glaube in der 16. Folge habe ich die Stadt Vladivostok und vielleicht auch Minsk eingenommen. Minsk kann aber auch schon früher gewesen sein. Auf jeden Fall habe ich Vladivostok eingenommen und äh, erklärt, wie diese Armee funktioniert. Ansonsten habe ich natürlich die Städte weiter ausgebaut und es ging hier weiter voran. Sieht man vielleicht... So grob, wenn ich hier mal so rüberfahre. Ja, ähm, und in Hannover bin ich jetzt endlich hier an den, ähm, an den Trauben dran. Und kann diese Ressource auch erstmal nur in Hannover nutzen. Aber die Straße nach Hannover wird ja auch gerade ausgebaut. Ähm, hier wurde ich von einem äh, Schiff, der... Ja von einem Schiff angegriffen, oder meine Termine wurde von dem, einem der Schiffe angegriffen. Ähm, ist aber nichts passiert. Ja, und ansonsten ist jetzt auch nicht so viel passiert. Ich bin jetzt mit dem hier weiter rüber gesegelt, klar. Und hier drüben habe ich auch noch mehr erkundet. Und habe festgestellt, dass äh, hier vielleicht ein ganz guter Ort wäre, also in der Nähe dieser ähm, dieses Weihrauchs eine Stadt zu bauen, weil Weihrauch habe ich noch nicht. Und es wäre natürlich schön, wenn ich diese Ressource auch nutzen könnte. Ja, ähm, was ich noch gemacht habe, ist ähm, sehr, sehr viele Siedler zu produzieren. Also hier stehen schon drei Siedler und einen Arbeiter. Ähm, ähnlich sieht es hier in Berlin aus. Also nicht ähnlich, aber hier stehen auch schon Siedler und Arbeiter. Und ich baue Karavellen, die dann diese Siedler... Das ist ja in Heidelburg auch so, die dann diese Siedler äh, rüberbringen sollen auf den anderen Kontinent, um dort eben ähm, die erste Städte zu gründen. Ja, okay. Auf den neuesten Stand gebracht, was alles gefehlt hat. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir wieder fort mit der 17. Folge. Ganz... Normal. Ähm, ich habe jetzt auch noch Frieden geschlossen mit den Russen, weil die mich kontaktiert haben und mir irgendwie 100 Gold gegeben haben dafür, dass Frieden ist. Ja. Vielleicht lasse ich den erstmal bestehen. Auf jeden Fall ähm, habe ich natürlich schon wieder weitere Siedler gebaut ähm, und musste jetzt hier irgendwo muss jetzt hier irgendwo schauen, wo ich die nächsten Städte baue. Vielleicht sollte ich mal zusehen, dass ich noch dieses Salpeter bekomme. Oder dieses hier, wobei natürlich dieses Salpeter an einem ziemlich doben Ort liegt, in der Wüste. Hier könnte man auch noch eine Stadt bauen, aber irgendwie wäre das ziemlich sinnlos. Mitten in der Wüste eine Stadt zu bauen. Und das dehnt sich hier auch noch ein bisschen aus. Ja. Ich glaube, ich werde mal hier hingehen. Den Siedler schicke ich dahin. Ähm ein Arbeiter kommt gleich hinterher, den schicke ich dann auch hinterher. Wo ist denn dieser Arbeiter? Mal gucken, vielleicht finde ich den auch die schneller. Könnte der sein, muss aber nicht. Ist glaube ich der, weil der nicht arbeitet. Ja, und den werde ich dann hier gleich als Verteidigungseinheit nutzen. Für diese neue Stadt. Und dann werde ich einfach die zweite, ähm, diese zweite Welle der Russen, die sich jetzt hier nach draußen begeben haben, ähm, wieder umzingeln. Ja, genau, so ist der Plan. Nun gut. Hier wollte ich einfach ein paar Arbeiter bauen, die dann dabei helfen. War das jetzt hier? Ne, hier war das. Ja, gut, so. Also. Die dann dabei helfen, ähm, im, auf dem neuen Kontinent schnell auszubauen. natürlich auch halt du nicht du sollst natürlich hier bleiben hoch <lacht> So, liebe Karavelle, du sollst mitnehmen einen Arbeiter, den Musketman und den Siedler. Und ich, ich weiß jetzt nicht, Musketman, wie viel Lagerplatz die haben. Muss ich mal eben gucken. Einheiten: K oder C? C. Theoretisch 3. Dann wäre er jetzt schon voll. Dann, wenn das so ist, schnellstmöglich. Irgendwie nach hier. 40 Runden. Naja. Oder nach hier. Oder doch erst einmal hier so hin, um dann vielleicht eine Schneise zu schaffen. Und hier ist ja auch kein schlechter Anlandungsort. Na, ich fahre erstmal da hin. Ja, und was baut jetzt ähm, Berlin als nächstes? Ein Swordsman, das ist natürlich Unsinn. Berlin hat ja gleich wieder zwölf Einwohner, also bauen wir erstmal einen Siedler und dann äh, werde ich gleich mal dieses äh, Copernicus Observatorium bauen. Dazwischen schieben quasi. Leipzig macht's ähnlich. Hier als nächstes die Karavelle. Ich muss ich mal gucken, wo ich die Stadt baue, vielleicht hier ganz unten. Das sogar wäre sehr wahrscheinlich. Überschneide ich mich zwar ein bisschen mit der anderen Stadt, aber ja. Das muss ich dann hinnehmen. Bau noch ein Arbeiter. Ja, Salzburg. Ich kann jetzt auch nichts mehr bauen, ist alles fertig. Vielleicht baue ich mal eben diese Wall Street. Oder erst noch ein Musketman, den ich so mitnehmen kann mit Karavellen. Okay, drei Städte schon. Okay, gut. The Theory of Gravity ähm, ist jetzt auch fertig und damit kann ich das Isaac Newton College bauen. Das ist, bietet sich quasi an, direkt hinter die Copernicus äh, Sternwarte zu bauen. Ähm, weil das verdoppelt halt auch den den äh, wissenschaftswert einer stadt und berlin ist ja die wissenschaftsintensivste ähm, stadt und da wäre es natürlich optimal das da zu machen so, jetzt ist die frage ähm, wie wird es weitergehen hm, ich jetzt weiß ich jetzt noch gar nicht hier könnte ich jede menge einheiten bauen also hier eine Menge Bootseinheiten, die wahrscheinlich auch schneller fahren. Movement 4, ich weiß nicht. Lass mal die Karavelle gucken, die hat ein Movement von 3. Was ja jetzt auch nicht so wild ist, weil ich habe ja ähm, den Leuchtturm und der erhöht mir wiederum das Movement um 1. Wenn ich nicht falsch liege. Genau, Movement um 1 erhöht. Also bin ich jetzt eh schon bei 4. Und ähm, wenn ich Magnetismus erforsche, dann fällt mir das weg. Dann bin ich wieder nur noch bei 3. Außerdem können mir die Therimen wahrscheinlich untergehen. Das ist dann uncool. Das sollte ich erstmal lassen, das zu erforschen. Also, wo geht's weiter? Gelanz expeditionsreise Die erhöht wiederum das Movement um 1. Das ist nicht schlecht. Das, dieses Trading Company ist auch super geil, weil die ähm, sehr viel Geld einspart. Weil nämlich alles übernommen wird an Häfen, Marktplätzen, Banken und ähm, Flughäfen. Das ist aber auch alles nur eine Runde entfernt. Ich denke mal, ich mache jetzt erstmal hier ähm, die Trading Company oder erstmal Navigation, ähm, wo ich dann die Mage Magellans äh, Reise bauen kann, um mir die Einheiten zu zu verschnellern. Was macht eigentlich dieser Explorer? Naja, der läuft einfach schneller durch die Gegend. Und als nächstes äh, Economics, um die uh, Smith uh, Trading Company zu bauen. Äh, so, in Umberg. Jetzt so, werden wir erstmal hier die drei Städte mit Unruhen suchen. Das ist die zweite. Und hier ist die dritte. Und das Beheben. Berlin hat den Siedler gebaut. Ja. Newtons University oder auch die copernicus sternwörter dauern gleich lang. Ist eigentlich egal, was ich zuerst baue, weil die haben den gleichen Effekt. Ich gucke nochmal nach, ob Berlin wirklich mit 48 Science das meiste produziert. Ja, München merken. So, Nürnberg. Brauchen wir einen Maskettman als Unterstützung? Bremen und München. Bremen und München. Moskau ist jetzt auch fast komplett versorgt bis auf diesen Wald hier könnte ich aber auch bald so lassen ach ne, das ist ja direkt am Fluss ähm, wenn ich das weghacke, dann würde das so aussehen wie hier da würde ich halt das gleiche bekommen nur noch ein Nahrungsmittel mehr also hacke ich das auch weg und baue dann dort ein Bergwerk direkt nach Leipzig. Ja. ein weiterer Siedler den sollte ich jetzt auch hier in die Richtung schicken vielleicht um das Salpeter zu holen oder irgendwas anderes vielleicht in diese Richtung noch dort Ja, mit dem äh, baue ich die Straße zu dieser Stadt, die jetzt hier gebaut wird. Hier weiter. Und ich nenne diese Stadt... ...Städtenamen. Stuttgart. Ich hoffe, ich schreibe es richtig. Kann auch sein. Ich habe es richtig geschrieben. Erkenne ich daran, dass es die Stadt schon gibt. Ähm. Bin wir schon Dresden? Bestimmt. Hm. Nö. Na, dann haben wir es jetzt. Hamburg haben wir gerade eine Bank gebaut. Hamburg ist ja auch eine zuverlässige Weltwunderstadt. Werde ich mal noch einen Siedler bauen und dann vielleicht diese Wall Street angehen. ja könnte ich eigentlich schon vorbereiten diese außenbereiche man das tue ich ja hier auch schon im gewissen sinne Sehr schön, Karavelle ist fertig. Muss ich auch schon wieder einen Siedler bauen? Dann nehmen wir wieder das, die gleiche Konstellation mit: Ein Arbeiter, den. einen Siedler. Jetzt muss ich mal in die Stadt gucken. Was habe ich denn? Ich habe ja nur einen Speeman als Verteidigungseinheit. Naja, dann nehme ich einfach noch einen Arbeiter mit. Und du fährst jetzt hier auf die andere Seite und kannst dann gleich, also vielleicht gleich von diesem Krieger verteidigt werden. Und hier ist die Karabelle auch gleich fertig. Moskau. ist Minsk eine russische Stadt, freuen Sie sich. Achso, ich sollte vielleicht mal die Produktivität wieder erhöhen in all diesen Städten. So, den schicken wir hier auf die Karavelle? Ein Siedler natürlich. Ein Arbeiter und ein Musketman, weil hier habe ich ihn auch. Und Leipzig baut einfach direkt noch eine Karavelle. Und diese Karavelle schicke ich mal. Nach Westen, äh, nach Osten. Ups. Waren die nicht übers offene Meer? Die dumm? Hm. Jo. Ab nach Leipzig. gebaut und baut jetzt die Wall Street. So, Auch die Sinise Chapel ist fertig, welche uns ja nicht so viel bringt, weil die ja nur was bringt, wenn ich überall Kathedralen bauen würde. Danke Frankfurt. Es ist natürlich jetzt auch erstmal wieder sinnvollen Siedler zu bauen, um die Bevölkerungsmenge loszuwerden. Die beachtliche inzwischen. Straße ist fertig geht es weiter Das Workshop ist fertig. Ach ja, das ist der Up äh, das Upgraden der Einheiten. werde auch hier kann ich jetzt erstmal einen Siedler bauen. Schon klar. Heidelberg hat den Siedler gebaut. Zack, Karawelle hinterher. So, da wollte ich ja jetzt erstmal Economics forschen. war das aber nicht geplant hier. In Salzburg, aber oh, was soll Salzburg bauen? Was ich halt immer noch machen könnte, ist äh, Kolosseum, Tempel und sowas bauen. Das sorgt dann zu die, für die Zufriedenheit der Menschen, aber die Menschen sind eigentlich relativ zufrieden. Die brauche ich dann später, wenn die Städte noch größer wachsen können als 12. Dann werde ich mal diesen Spearman hier nehmen und auch nach Leipzig schicken zur Verteidigung. Große Truppenbewegung. Den setze ich erstmal fest. Die wollen die Territory Remap, die gebe ich ihnen natürlich nicht. Ähm. Könnten eure World Map gegen unsere Territory T-Map Machen Sie nicht. Nö, oder nicht. Und tschüss. Ach, das sind... Ähm, das sind Barbarenschiffe. Interessant. hier muss ich jetzt mal das Wasser rüberziehen hier muss ich auch irgendwie Wasser rüberziehen Eine Runde. Marktplatz in Bremen. Auch schon wieder einen Siedler bauen. ich ja jetzt ein Aquädukt bauen. kommt man nicht voran oder erst ein Siedler und dann Aquädukt. Das könnte ich auch schon mal so einstellen. Nicht, dass ich es dann wieder vergesse. Ja, die nächste Karavelle. Und es kommt mit, ein Arbeiter, halt. ein Siedler und ein Arbeiter. dem Siedler werde ich mal weiter im eigenen Inland gucken. Irgendwo hatte ich doch hier ähm, Unruhen. Das wollen wir nicht. Ja, in Hannover auch noch. Vielleicht in dieser Richtung. So, dass ich das Gold noch mit reinkriege. Aber im Dschungel ist halt blöd, blöd. Das muss halt erstmal alles weggehackt werden. müssen wieder nach rechts, ja, aber ich habe dann bald so viele Arbeitseinheiten übrig, das wird nicht so das Problem, das große. Jetzt soll natürlich kein Horror als nächstes gebaut werden. War einfach noch so ein Masketman. wieder ähnlich doof aus. Den schicke ich jetzt hier oben hin, wo ich noch eine Stadt bauen wollte. Du brauchst einfach ähm, einen Siedler zur Abwechslung. Da oben kommen sie her, da ist bestimmtes Lager. Ja, Minsk ähm, sofort. Hier bauen wir einen Siedler. Können wir als nächstes einen Arbeiter bauen. Köln, Bonn. Sie dazwischen schieben. Köln, Bonn, Elefantin. Jetzt auch endlich eine Verteidigung. Jo, wohin mit diesem Siedler? nach hier irgendwo. Ich schicke den einfach mal hier hin. Ich guck, wo ich da bauen kann. Ja, und du wartest auf den Arbeiter. Oh, oder beide? Ich überlasse es ihnen nicht anzugreifen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht Ele Elefantin vergessen. Aber nicht. Nee. Jetzt ist sie Elite. Endlich die Bibliothek angehen. Na, noch eine Runde, dann wächst schon wieder. Jo, hier ist wieder eine Karavelle fertig. Ein Siedler, ein Arbeiter, oh, ein Trupp mit zwei Siedlern. Aus. Hier weiter bauen. Auch noch warten. Ich habe meinen Kontinent bald komplett erkundet. Schade. Wollte ich mir eigentlich holen. So, in Leipzig haben wir einen weiteren Siedler gebaut und werden jetzt eine weitere Karavelle bauen. Obwohl das natürlich jetzt ein bisschen übertrieben wird, schon mit diesen Karavellen, die ich alle baue. Aber ich weiß halt auch nicht, wie ich sonst vorgehen soll. weiter fertig. Na dann mal los. Vielleicht auch ein Hafen, um hier noch bessere Produktion zu generieren, aber Nahrung ist nun wirklich nicht das Problem von Frankfurt. Dann auch eher eine Universität. Das Heroic Epic ist fertig. Das bringt, wie gesagt, die Möglichkeit, Helden zu generieren, also die bessere Möglichkeit, Helden zu generieren. Ah, München, Siedler, nichts Neues. Economic ist fertig. Das ist cool. Also mal gucken, wie wir weiter verfahren. Oh, das ist natürlich auch ein ziemlich gutes Gebäude wenn auf jedem Kontinent die äh, Zahl der unzufriedenen Bürger oder auf dem Kontinent die Zahl der unzufriedenen Bürger um zwei gesenkt wird. Das macht das Shakespeare Theater. Das macht einfach nur in der Stadt acht unzufriedene Leute zufrieden. Ja, ich hole mir mal dieses äh, Music Theory. Eine gute Möglichkeit wäre natürlich auch Demokratie anzugehen. Und dann tatsächlich schon mal Demokratie einzuführen. Würde zwar lieber Kommunismus. Ich mache erstmal Musiktheorie. Uns geht das Geld aus. Schau an, schau an ich sollte mal wieder mit den Russen reden oder so gibt uns einfach die sieben Gold und schon ist alles in Ordnung Wollen Sie nicht. Schade eigentlich. Nicht gut auf uns zu so sprechen, die Russen. Ich weiß gar nicht warum. Wir waren doch immer nett zu ihnen. Stadt. Das fröhliche Städtebauen. Städtebauen, Städtebauen, wo? Wo denn noch mehr Städtebauen? Hier so. Hä, ja, fehlen mir echt die Flüsse. Aber ich lege gleich mal. bis hier rüber oder so. Mache ich jetzt mal. Ah, du brauchst echt eine Verteidigungseinheit. Das ist nicht so gut. Wenn ihr so weit wandert. Keine Verteidigung gehabt. Schickt den die mit? gleich nochmal rein nach Frankfurt und wahrscheinlich schon... Ne, es geht noch. Ja, also ähm, für diese Runde soll es das wieder mal gewesen sein. Äh, wir haben jetzt hier äh, zahlreiche Schiffe auf dem Weg in die neue Welt, um dort Siedlungen zu errichten. Insgesamt sind es fünf und ein sechstes Schiff wird noch gebaut. Und ich hoffe... In der nächsten Runde oder in dem nächsten Let's Play wird es dann schon soweit sein, dass die ersten Siedlungen errichtet werden. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir jetzt hier vernünftig aufgenommen haben. Wie dem auch sei, ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut!